Hallo Leute, mein Name ist Luce. Wenn Sie hier sind, weil Sie alles über Reduslim wissen wollen, dann sind Sie am richtigen Ort, denn nur in diesem Video erfahren Sie die ganze Wahrheit über dieses Produkt. Ich bitte Sie also dringend, vorsichtig zu sein. Wenn Sie sich fragen, ob es funktioniert, ob es sich wirklich lohnt, hören Sie nicht auf, dieses Video bis zum Ende anzusehen, denn hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie es kaufen, okay? Und was am wichtigsten ist, ich habe Warnungen, die Ihnen helfen, Ihre Gesundheit zu schützen und Ihr Geld nicht zu verlieren. Die erste Warnung ist, sich bewusst zu sein, dass Reduslim nirgendwo außerhalb der offiziellen Website des Herstellers verkauft wird, also seien Sie sich dessen bewusst. Das Unternehmen bietet das Produkt nicht zum Wiederverkauf an. Es gibt viele Leute, die von Websites kaufen und am Ende keine Rücksendung erhalten das Produkt nicht bekommen und folglich mit diesem Schema Geld verlieren. Ganz zu schweigen von dem Risiko, ein gefälschtes Produkt zu erhalten, das ihrer Gesundheit ernsthaften Schaden zufügen kann. Um diese Probleme zu vermeiden, werde ich den Link zur offiziellen Website in der Videobeschreibung angeben. Nun, Jungs Reduslim ist ein 100% natürliches Produkt, mit dem Siegel der besten Produkt auf dem Markt für die Gewichtsabnahme, die zusätzlich zu verlieren Gewicht, wird dazu beitragen, mehrere andere Vorteile für ihre Gesundheit, um Gewicht zu verlieren schneller, aber auf eine gesunde Weise. Warum reagiert sie auf diese Weise? Es enthält wichtige Inhaltsstoffe, die sich positiv auf den Fettabbau auswirken, insbesondere auf das lokalisierte Fett, das selbst mit viel Bewegung und einer strengen Diät am schwierigsten zu beseitigen ist. Es enthält Inhaltsstoffe, die den Appetit zügeln. So dass man sich nicht überfrisst und ständig isst, was eine Gewichtsabnahme verhindert. Es reguliert den Darm, beschleunigt den Stoffwechsel, bekämpft Dehnungsstreifen und Zellulite. Es gibt verschiedene Vitamine, die ihnen helfen, die Gesundheit und den Körper zu erreichen, von dem Sie immer geträumt haben, und die ihnen mehr Energie für ihr tägliches Leben geben. Aber ja, das Produkt wird sie auf gesunde und endgültige Weise abnehmen lassen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Aber damit all dies eintritt, müssen Sie es jeden Tag und in der richtigen Weise einnehmen, das heißt eine Kapsel pro Tag vor einer Mahlzeit. Sehr bald. Auf diese Weise kann Ihr Körper das Produkt besser aufnehmen. Wann ist der ideale Zeitpunkt für die Einnahme? Das hängt von Ihrem Körper und Ihrem Ziel ab. Manche Menschen wollen mehr Gewicht verlieren, andere weniger. Allerdings, nach dem Hersteller und auch Ärzte, ist es sehr wichtig, dass sie es für mindestens drei Monate, so dass ihr Körper Zeit hat, um alle Verbindungen mit Exzellenz zu erhalten nehmen. Willst du dich wirklich ändern? Dann werden sie aktiv. Wenn sie es richtig einnehmen, werden sie feststellen, dass ihre Kleidung lockerer sitzt und sie werden die positiven Ergebnisse bemerken. Es ist gut ein Vorher-Nachher-Foto zu machen, um das Ergebnis hinterher zu überprüfen und stolz auf sich zu sein. Eine weitere gute Sache ist es, mindestens zwei Liter Wasser pro Tag zu trinken. Das hilft nicht nur bei der Gewichtsabnahme, sondern auch bei den kognitiven Fähigkeiten, also vergessen Sie dieses Detail nicht. Das Produkt hat keine Nebenwirkungen oder Kontraindikationen. Sie können es ohne Angst nehmen. Die Garantie und der Versand sind kostenlos. Wenn Sie also keinen Unterschied bemerken, können Sie Ihr Geld ohne Probleme zurückfordern. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, vergessen Sie nicht, es jeden Tag einzunehmen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Süßes und zu viel Fettiges essen. Reduslehm ist kein Wundermittel. Können Sie wirklich abnehmen? Ja, aber man muss sich anpassen und gesündere Entscheidungen treffen. Eine mögliche Ergänzung zu ihrer Behandlung, die zu ihrem Abnehmervolk und ihrer Gesundheit beitragen wird. Also Freunde, ich erinnere euch noch einmal daran, sehr vorsichtig mit Betrügereien zu sein, schützt eure Gesundheit und euer Geld. Wie ich bereits sagte, befindet sich die echte Reduslim website in der Beschreibung dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Zwischenzeit helfen und alle Ihre Zweifel ausräumen. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare und ich werde sie alle beantworten. Und wenn Sie es verwenden, lassen Sie uns wissen, wie Sie sich fühlen, es könnte vielen Menschen helfen. Eine große Umarmung und Komplimente an alle!